Der Kauf einer Ultima Farming Lizenz ist der erste Schritt vor dem Start des Farming des Ultima Tokens. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen den Prozess der Bezahlung einer Lizenz für USDT-DRC20 Hilfe einer Exodus Crypto Wallet. Um eine Ultima Farming Lizenz zu erwerben, melden Sie sich auf der Ultima Farm Website im Steuerpanel an. Auf der Registerkarte Ultima Farming License sehen Sie die Lizenzen, die für das Farming von Ultima Tokens zur Zahlung verfügbar sind.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 Der Einfachheit halber können Sie auf dem Bildschirm angezeigten QR-Codes einscannen und die Adresse, an die Sie eine Zahlung leisten möchten, automatisch wird sie in Ihrer Wallet-App angezeigt. Jetzt müssen Sie die mobile App der Krypto-Wallet Exodus öffnen. Sie müssen USDT TRC20 Coins und TRX Tokens auf Ihrem Guthaben haben, um für die Gebühr bezahlen zu können. Wählen Sie USDT und klicken Sie auf den Pfeil Send. Wählen Sie das Tron-Netzwerk aus. Geben Sie den genauen Betrag ein, der für die Lizenz zu zahlen ist und klicken Sie auf Enter. Dann fügen Sie die Wallet-Adresse ein und scannen Sie den QR-Code, damit die Adresse automatisch abgerufen wird. Anschließend klicken Sie auf Send. Bitte beachten Sie, dass Sie TRX auf Ihrem Wallet-Guthaben haben müssen, um die Gebühr für den Transfer zu bezahlen. Prüfen Sie noch einmal die Adressen, den Betrag und bestätigen Sie die Überweisung, indem Sie den Schieberegler nach rechts schieben. Slide to Transfer